Die Vereinbarung zwischen CDU und CSU zur Regelung von Migration an den Grenzen hat eine große Zustimmung in der Bundestagsfraktion erfahren. Horst Seehofer und äh, Bundeskanzlerin Merkel haben angekündigt, dass es jetzt rasch in die Umsetzung gehen wird. Deswegen haben wir heute Abend noch einmal einen Koalitionsausschuss mit ähm, unserem Koalitionspartner, um die Dinge dort zu besprechen, abzustimmen, damit wir jetzt schnell zu Ergebnissen kommen. Wir werden über das hinaus, was ähm, in den, der Vereinbarung ähm, geregelt wird, äh, bleibt es natürlich dabei, dass wir all die Maßnahmen, die auch auf dem ähm, europäischen Gipfel vereinbart worden sind, umgesetzt werden. Dass wir beispielsweise auch die Schleierfahndung in ganz äh, Deutschland an allen Grenzen ähm, verstärken. Es ist jetzt ja vor allem über die deutsch-österreichische Grenze gesprochen worden. Und es bleibt dabei, dass wir jetzt sehr rasch auf seefahrt angekündigt, dass er jetzt gleich äh, mit ähm, ähm, Italien und Österreich sprechen wird, damit wir das umsetzen. Also wir sind jetzt auf einem guten Weg, Regelungen umzusetzen, die zeigen, dass der Staat das, was er anordnet, auch umsetzt. Danke.